Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, In diesem Video möchte ich mal auf ein paar Fragen eingehen, die mir sehr häufig zum Thema Network Marketing gestellt wurden und möchte dir natürlich dann auch gerne die Antworten dazu liefern. Ich habe mal so ein bisschen in meinen Aufzeichnungen gekramt und habe ähm, ja einfach mal so geschaut, was sind denn so die Fragen, die relativ häufig kommen, habe die mal so ein bisschen zusammengefasst. Natürlich ist jede Frage immer ein Stück weit auch ein bisschen individuell. Ähm, ich habe die ganze Sache aber einfach mal jetzt so zusammengefasst, dass ich ja die Fragen so ein bisschen... Ähm, ja, auf einen gemeinsamen Nenner quasi, ähm, ja, erweitert habe, so dass, äh, ja, nicht jede einzelne Frage individuell ist, sondern viele Themen, ähm, ja, ähm, überschneiden sich ja auch immer ein Stück weit. Ähm, manchmal ist es so, dass die Menschen nicht nur eine Frage haben, sondern mehrere Fragen und ich habe das eben halt einfach mal so ein bisschen zusammengefasst und ähm, unter anderem sind dann fol folgende Fragen rausgekommen, zum Beispiel, was ist Network Marketing genau, ist das Ganze legal, wie funktioniert das Ganze, ähm, ja, aber auch, warum scheitere ich, warum scheitern so viele im Network Marketing, wie spricht man Leute richtig an, was sind äh, die, ja, die besten Produkte im Network Marketing, welche sind dafür am besten geeignet, ähm, welche Firmen sind interessant, wohl lohnt sich noch einzusteigen. Wie viel kann man grundsätzlich verdienen? Wie kann ich schaffen, dass ich meinen Umsatz, meine Provisionen erhöhe? Welche Vergütungspläne gibt es? Welche sind die besten davon? Wie macht man richtig Werbung für sein Geschäft? Und welche Tipps ja, gibt es gerade zum Start, wenn man jetzt neu im Network-Marketing anfängt? Und ich möchte jetzt hier in diesem Video nicht alle Fragen durchgehen und dir meine Antworten dazu geben, weil das habe ich nämlich an anderer Stelle schon mehrfach gemacht, sondern ich möchte dir einfach heute zeigen, wo du, ja, die Antwort auf diese, ähm, ja, einzelnen Fragen findest. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Ganze weiterhilft. Und du musst dich dazu auch nirgendwo eintragen mit deiner E-Mail-Adresse, sondern ich habe ja für viele dieser Fragen ähm, entweder schon bereits Videos hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht ich habe Blogartikel zu diesen Themen veröffentlicht und ich habe das jetzt einfach mal anhand meiner Aufzeichnungen und den Fragen, die mir so ja im Laufe ja, der letzten äh, Jahre dann dementsprechend immer wieder gestellt wurden, ähm, ja, einzelne Artikel dann auch erstellt, habt die auf meinen Blog veröffentlicht, habe äh, wie gesagt äh, Videos dazu gemacht und da möchte ich dir jetzt einfach kurz zeigen, wo du die Antworten zu diesen Fragen findest. Ich werde auch unterhalb des Videos äh, den Link dazu äh, ja mit dir teilen, so dass du da relativ äh, oder dass du da mit einem Klick einfach schnell hinfindest und ähm, ja, dann die Fragen, die dich quasi äh, ja am meisten interessieren, dass du dann dort auch die Antwort findest. Und zwar findest du diese dann auf meinem Blog unter ähm, www.oliverschirmer.de/slash/blog und hier findest du die Rubrik MLM. Und hier habe ich, wie gesagt, ähm, die meisten Fragen. Ähm, ja, zusammengefasst, also das, was wirklich sehr, sehr häufig kommt und in vielen dieser Artikeln sind dann auch noch weitere Fragen dann dementsprechend mit beantwortet und so kannst du für dich relativ schnell ja deine äh, Fragen klären. Ähm, du siehst hier ähm, eine, eine Übersicht und hast hier dann nochmal zusätzlich die Rubrik Network Marketing Tipps und dort findest du dann nochmal ja, viele, viele, viele weitere ähm, ja, Themen zu Network Marketing und äh, natürlich Tipps zur Kundengewinnung, Vertrieb Partnergewinnung, Zuführung, führung ähm, zur selbstorganisation also in dieser rubrik solltest du im prinzip alles ähm, ja, finden was du für dein network marketing geschäft dann auch benötigst und ähm, ja ich hoffe sehr dass ähm, ja, dir das ganze weiterhilft wie gesagt du musst hier keine ähm, e mail adresse hinterlassen ist alles frei äh, zugänglich nur ähm, ich dachte mir bevor ich jetzt hier diese antworten in einem langen video wieder gebe, zeige ich dir einfach wo du die ähm, ja die häufig genannten fragen ähm, und auch die antworten dazu dementsprechend findest und ich hoffe, wie immer, dass das Ganze dir weiterhilft. So, das war jetzt heute mal ein kurzes und kleines und knackiges Video, aber nichtsdestotrotz hat das hier alles sehr viel Input ja und wird dir definitiv auch weiterhelfen. Und wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Und wenn du, wie gesagt, weiterführende Informationen ähm, ja, zu einer Zusammenarbeit mit mir möchtest, findest du alles unterhalb des Videos. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.